Haben Sie schon mal ein neues Gerät gekauft und zu Hause entdeckt, dass es gar nicht funktioniert? Frustrierend. Man dreht an einer Schraube, versucht eine andere und dreht vielleicht dann auch noch in der anderen Richtung. Was man auch tut, es funktioniert nicht. Obwohl es doch klar ist, wie es gehen sollte. Es kann ja nur so funktionieren. Denkt man. Ist man überzeugt. Hat keine Zweifel. Wie auch, da man keine potenzielle Alternative erkennt? Schließlich bittet man jemanden um Hilfe und der fragt als erstes, ob man das schon probiert hat. Nein, aber das kann ja gar nicht gehen, weil es an der Stelle keine Öffnung ist oder, oder so irgendwas. Hm, der andere. Lass mich mal probieren. Ach, schau, ganz einfach. Hoffentlich lachen sie, wenn ihnen das passiert und fangen nicht an zu argumentieren, warum es ihnen nicht hat einfallen können und so weiter und so weiter. Ich beobachte in meiner Arbeit, dass Menschen sich in ihrer Beziehung genauso verhalten wie mit dem Gerät, mit dem man von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Paare gehen oft davon aus, ihr Problem wäre nur so und nicht anders zu lösen. Es gibt keine Alternative. Partner müsste nur endlich aufhören oder anfangen mit einem bestimmten Verhalten, nur dann kann sich etwas ändern. Ich sehe die Funktion meiner Videos Denkanstöße zu geben, um auf neue Denkalternativen zu kommen. Wenn man eine Situation anders betrachtet, ist die notwendige Aktion um zum Ziel zu kommen ganz offensichtlich. Dann muss man keine weiteren Handlungsanweisungen geben. Wenn man beim neuen Gerät erkannt hat, dass es ganz anders aufgebaut ist, als man sicher war, dass es sei, dann weiß man genau, wie es zu nutzen ist. Es reicht also zu erfahren, dass es an einer Stelle, von der man ganz sicher annahm, sie sei fest verlötet, das gar nicht ist, sondern verschraubt ist. Dann braucht man keine weiteren Anweisungen, wie es aufzuschrauben ist. Man findet sehr schnell den Dreh heraus. So sehe ich meine Aufgabe. Ich versuche auf Stellen hinzuweisen, an denen ein Veränderungsprozess eingesetzt werden kann, von dem Paare oft ausgehen, er also sei nicht bewegbar. Ich muss Ihnen nicht sagen, was Sie mit dem neuen Wissen machen sollen. Wenn Sie Ihre Beziehung aus einer neuen Perspektive sehen, folgt ein anderes konstruktiveres Verhalten ganz natürlich. Auch wenn Sie kurz davor sind, Ihre Beziehung auf den Spermittel zu werfen, halten Sie inne. Und stellen Sie bitte nicht die Beziehung in Frage, sondern Ihre Sichtweise.